Ich bin's Alena. Ich freue mich, dass du wieder bei mir zu Hause zu Besuch bist. Und heute geht es um ein paar kleine praktische Tipps und Tricks, wie du es schaffst, dass dein Kleiderschrank definitiv mehr Looks hergibt, mehr Outfits hergibt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Den ersten großen Tipp, den ich gleich zu Beginn für dich habe, ist, lege dir ein Lookbook an. Was ich damit genau meine, das findest du hier oben natürlich in der Videobeschreibung beziehungsweise hier oben im aufkloppenden i einfach verlinkt. So habe ich es geschafft, mir eine Art Buch zu kreieren, wo wir natürlich auch in diesem Video dann genau reingeguckt haben. Ähm, ja, über Outfits, die ich mit den Sachen in meinem Kleiderschrank einfach schon kombinieren kann. Ich habe jetzt hier natürlich... Fünf Punkte und das Grundproblem ist ja eigentlich immer, wir haben so viele Sachen im Kleiderschrank und du mit Sicherheit auch, sonst hättest du dieses Video nicht angeklickt, wo du eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hast, wirklich zu sagen, okay, warte mal, was, was ziehe ich mir jetzt effektiv an? Welche Dinge lassen sich miteinander wirklich kombinieren? Oder besteht dein Kleiderschrank aus Kleidungsstücken, wo du sagst zu groß, zu klein? Gefällt mir nicht mehr, nicht mehr mein Style, nee, das Oberteil kratzt, das ist komisch, in dem fühle ich mich nicht wohl. Und da ist es natürlich erstmal ganz, ganz wichtig, dass du dir wieder eine Bestandsaufnahme machst. Und der allererste Punkt ist, dass du wirklich irgendwann damit anfangen musst, deinen Kleiderschrank auch wirklich auszumisten. Damit bist du nicht allein, das habe ich hier auf meinem Kanal schon mehrfach getan. Und wenn du eine Inspiration oder beziehungsweise eine Motivation brauchst, um das Ganze auszumisten, dann darfst du dir hier oben gerne ein Video aussuchen. Da verlinke ich dir natürlich auch ein, zwei Ausmistvideos. Ganz, ganz wichtig ist dann natürlich als ersten Punkt, wenn du dir diese Bestandsaufnahme machst und nicht so wirklich weißt, wo du anfangen sollst beim Ausmisten. Ich bin da ja eher so Hauruck, heißt alles raus auf einen Haufen und dann gucke ich mir jedes Teil an. Wenn das für dich aber jetzt ein bisschen schwierig ist, weil du nicht genau weißt, ob du das so machst oder kannst oder das in den letzten paar Versuchen bei dir schon gefehlt hat und absolut daneben ging, dann ist mein allererster Tipp, nimm dir einfach deine Lieblingsstücke raus. Geh an deinen Kleiderschrank, stell dich hin und nimm wirklich deine Lieblingsjeans raus. Deine Lieblingshosen, deine Lieblings-T-Shirts, deine Lieblings-Pullis, deine Lieblings-Unterwäsche, deine liebsten Flauschesocken. Bei mir sind die ja immer grundsätzlich ganz lustig gefärbt. Oder gefärbt besser. Gefärbt, was ist das denn? Ganz lustig gefärbt, wie du wahrscheinlich schon auf meinem Kanal, wenn du hier öfter reinguckst, einfach schon gesehen hast, dass ich immer quietschgroße Hausschuhe trage und meistens immer irgendwelche lustigen, farbigen Plüschsocken in Türkis, Grau und äh, Rosa. Aber das ist auch erstmal der ganz wichtige Punkt. Fang doch einfach erstmal bei deinen Lieblingsstücken an, wo du sagst, in den Teilen fühle ich mich absolut wohl. Da fühle ich mich sexy drin, da fühle ich mich weiblich drin, da fühle ich mich richtig, mir gehört die Welt drin. Ne? Du weißt hoffentlich, was ich meine. Der dritte Tipp nach natürlich Bestandsaufnahme machen und deine Lieblingsstücke rauslegen, ist dann, dass du dir Kleidung aus deinem Kleiderschrank holst, die du oft trägst in denen du dich wohlfühlst, die praktikabel sind. Zum Beispiel, wenn ich Putzmotivationen drehe, habe ich so 60% Jogginghosen an. Das bedeutet, ich würde mir dann jetzt aktiv meine Loungewear rausholen, also meine Jogginghosen, mit denen ich im Übrigen auch abends schlafe, weil die super bequem sind. Ähm, genau, hol dir dann einfach die Kleidung raus, die du oft trägst, in denen du dich auch wohlfühlst und dann hast du schon mal einen Teil geschafft. Der vierte Punkt ist dann, dass du dir jetzt die Kleidung aus deinem Kleiderschrank raussuchst, die du nur zu bestimmten Anlässen trägst und ich bin ja so der Meinung, dass es ja gut, ich gebe zu. Auch ich habe Abendkleider oder Cocktailkleider, die ich jetzt nicht im alltäglichen Leben tragen würde. Denn bei einer Putzmotivation oder beim Bad ausmisten, Alena im Abendkleid, das wäre bestimmt mal eine ganz witzige Aktion. Aber der vierte Punkt ist einfach, such dir jetzt Kleidung raus, die du eben nicht alltäglich trägst, die nur zu bestimmten Anlässen getragen werden. Zum Beispiel das kleine Schwarze, wenn du mit deinem Partner essen gehst oder ausgehst oder besagte Abendkleider, die du trägst, wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist und mache dafür wirklich einen extra Stapel. Dinge, die du nicht mehr anziehst von Lieblingsstücken, von was du oft trägst oder auch den speziellen Anlässen, bleiben natürlich erstmal noch im Schrank liegen. Denn das ist dann auch schon Punkt Nummer 5. Jetzt als fünfter Punkt kommt die Kleidung dran, die saisonal sind. Also... Es gibt diese T-Shirts mit bunten Print, die unter Jeansjacken und Lederjacken ganz toll aussehen, die ich aber zum Beispiel jetzt nicht unter ganz normalen Pullis tragen würde, denn da habe ich immer ja Tanktops an, ich brauche es euch jetzt glaube ich nicht zu zeigen. Aber das sind dann so Sachen, die sind für mich saisonal, weil die trage ich dann generell nur, wenn die Temperaturen wärmer sind. Also hole ich mir dann im vierten Schritt oder auch du jetzt die Sachen raus, die man saisonal anzieht. Handschuhe, Schal, Mütze, die dicke Winterjacke, die Sommerjacken, die T-Shirts mit Print, ähm, die kurzen Shorts, die kurzen Röcke, die Sommerkleider. Das sind jetzt die Sachen, die du dir auch wieder auf einen extra Haufen legst. Und nur da nimmst du die Sachen nur aus dem Schrank, die du auch wirklich tatsächlich anziehst. Natürlich wirst du jetzt in dieser... Phase über T-Shirts stolpern, wo du sagst, oh, hatte ich noch nie an, gefällt es mir denn? Dann ist natürlich jetzt der passende Zeitpunkt zu sagen, ich stelle mich jetzt vor den Spiegel, ziehe dieses T-Shirt oder diesen Schal oder diese Mütze und diese Handschuhe an und gucke. Gefällt es mir? Steht mir? Fühle ich mich wohl? Oder auch vielleicht weiß ich nicht. Wenn du Sachen hast, wo du sagst, äh, das muss ich dann sehen, ob in einem halben Jahr, ich meine, jetzt haben wir dann schon fast Sommer, ob, wenn du jetzt noch nicht weißt, ob dir die Mütze für den Winter gefällt, die du jetzt gerade noch hinten im Schrank irgendwo gefunden hast, dann kannst du sie natürlich auch erstmal wieder auf den Stapel legen und dann gucken, wenn es soweit ist, ziehst du sie tatsächlich an, trägst du sie dann auch tatsächlich. Der Punkt ist ja jetzt, nachdem du dir alles aus dem Kleiderschrank geholt hast, was du trägst, was du liebst, also was du liebst, was du trägst, was saisonal ist, Dinge, die du zu bestimmten Anlässen anziehst und eben auch die saisonale Kleidung, was hast du denn jetzt noch in deinem Kleiderschrank hängen? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Prozentzahl X, wo du gucken kannst, okay, das sind jetzt die Dinge, möchte ich sie überhaupt noch behalten? Ist da der kratzige Wollpulli dabei, wo du genau weißt, du kriegst nach 10 Minuten Juckanfälle, dann ist wahrscheinlich jetzt einfach der beste Moment dazu zu sagen, okay, nee, kann weg. Ob du den dann verkaufst, verschenkst, verspendest, weiß ich nicht, den zum Putzlappen umfunktionierst, ich habe keine Ahnung. Du hast da tausend und eine Möglichkeiten dann etwas mit dieser Kleidung zu tun, die du nicht mehr trägst. Jetzt kommen wir allerdings an dem Punkt wenn du dann den Rest aus deinem Kleiderschrank rausgeholt hast, den du aktiv in den ersten fünf Fragen oder in den ersten fünf Kategorien nicht rausgeholt hast, den holst du bitte jetzt raus. Dieser Teil kann eben dann wirklich weg. Jetzt gehst du zu den Kleidungsstücken oder zu den verschiedenen Stapeln. Du müsstest jetzt ungefähr fünf haben, wo du sagst, okay, das ist die Kleidung, die wieder in deinen Kleiderschrank rein soll. Überlege dir wie du das Ganze organisieren möchtest. Ich habe zum Beispiel Kleidung für bestimmte Anlässe in einer weißen Kiste oben über unserem offenen Kleiderschrank, die auch wirklich beschriftet ist. Ich habe auch meine ganzen Winterkleidungsstücke, mein Schal, also meine Schals, meine Mützen, meine Handschuhe in einem weißen Karton, wo drauf steht Saison. Saison ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann nämlich, wenn ich meinen Kleiderschrank umstelle, von Sommer auf Winter oder von Winter auf Sommer, mir diese Kiste nehmen kann, alles ausleere, alles nochmal sichten kann und dann kommt, wenn ich meinen Kleiderschrank auf Winter einstelle, natürlich dann alles, was Sommer ist, in diese Saisonkiste. Ich muss nicht fünfmal umlabeln und weiß aber immer ganz genau, okay, da sind meine Cocktailkleider und die das berühmte kleine schwarze, also Kleidung drin für bestimmte Anlässe, da sind die Sachen für die Saison drin und so habe ich mir einfach geholfen, das Ganze Logisch und sinnvoll zu organisieren. Jetzt nimmst du deine Kleidungsstücke, wenn du sie einräumst und überlegst und kannst auch gleichzeitig vor deinem Spiegel testen, was passiert oder wie es dir gefällt, wenn du Pulli XY mit der Hose so und so kombinierst, um dann einfach zu gucken, okay, gefällt mir dieses Styling, sei auch mal kreativ, versuch mal was ganz Verrücktes, kombiniere mal mit Absicht Kleidungsstücke jetzt in diesem Moment vor deinem Spiegel, die du noch nie zusammengetragen hast und gucke, ob es dir gefällt oder frag dann, mach ein Handyfoto, frag deine Freundin, schick mir eins über Instagram und sag, Mensch Alena, was denkst du denn, was meinst du denn, wie würdest du es ja stylen, wie würdest du es anziehen, würdest du es so überhaupt tragen, da kannst du mir natürlich auch gerne Annalenas Mom Life per Instagram ein Foto schicken, Per Direktmessage oder aber auch über Facebook, über meine Seite, mir eine private Nachricht schreiben. Ich helfe dir da natürlich gerne und ich nehme mir auch immer Zeit, wenn du da Fragen hast und beantworte sie dir sehr gerne. Es dauert manchmal ein bisschen, denn auch ich habe einen vollgepackten Terminkalender. Aber wenn du Fragen hast, hey klar, schreib mich an, kommentiere unter diesem Video. Dann nehme ich mir natürlich auch so schnell wie möglich die Zeit dann dazu und antworte dir. Jetzt gibt es Dinge, wie du anhand des Lookbooks vielleicht schon gesehen hast, wo du sagst, oh, dieses, dieser Kleidungsstil, dieses Bild, dieses Foto gefällt mir, das ist ein Stil, der steht mir, den, den würde ich total gerne tragen, aber mir fehlt zum Beispiel dazu der klassische schwarze Blazer. Druck dir dieses Bild aus, merk es dir auf deinem Computer, speicher es dir ab, mach ein Foto davon, es ist völlig egal, mach dir eine Liste mit Dingen, die ich gerne hätte. Kleidungsstücklisten, wo du sagst, wenn ich dann wirklich das nächste Mal einkaufen gehe. Und es ist nun mal so, gelegentlich muss man nun mal einkaufen gehen, um bestimmte Dinge zu kaufen, um seinen Stil zu ändern. Wenn dir die Sachen zu groß oder zu klein sind, kannst du sie natürlich auch zur Änderungsschneiderei bringen. Oder aber du sagst, du investierst gleich in ein neues Kleidungsstück, weil du das andere aussortiert hast. Oder du besitzt es einfach gar nicht in deinem Kleiderschrank. Dann ist natürlich so ein Lookbook echt praktisch. Und damit gehe ich auch immer am liebsten, wenn ich dann wirklich einkaufen gehe und im Secondhand-Online-Laden bei www.persentil.de unbezahlte Werbung wegen Nennung <lacht> nichts finde, dann muss auch ich zu H&M, dann muss auch ich ins Nova Eventes und äh, shoppen gehen. Und ja, dann gucke ich aber einfach ganz genau in meinem Lookbook, okay, mir fehlt zu diesem Look der mir super gut gefällt, wo ich auch weiß, der passt zu meinem Figurtyp, der mir steht, der mir vor allem gefällt, indem ich mich wohlfühle, dann gehe ich wirklich los und sage, ich brauche diesen Blazer in der und der Farbe, ich brauche noch so ungefähr so einen Pulli und dann nimm dir wirklich Zeit dazu, überlege, vergleiche Preise, ziehe fünf verschiedene Pullis an in fünf verschiedenen Läden, lasse sie dir alle zurücklegen und entscheide dich dann, in welchem Pulli hast du dich am wohlsten gefühlt und dann gehst du dahin und kaufst ihn dir, um für deinen Kleiderschrank mehr Looks kreieren zu können. Und ich bin da ganz ehrlich, ich setze immer mehr auf Basic-Teile, weil viele Basics geben 1000 und eine Gestaltungs- und Anziehmöglichkeit. Und so habe es ich eigentlich bisher geschafft, relativ einigermaßen gut gekleidet, wenn ich jetzt nicht gerade Jogginghosen anhabe, durch den Alltag zu kommen. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du hast jetzt ganz viel Freude dabei, dich an deinen Kleiderschrank zu machen. Falls du Kleiderschrank ausmisst, Motivation, Inspiration, mehr Tipps und Tricks zu diesem Thema suchst, dann findest du hier oben natürlich genügend Videos, wie schon bereits erwähnt, direkt verlinkt. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.